Fasten. <lacht> Nochmal fasten. Ähm, habe ich hinter mir. <lacht> ähm, geplant hatte ich 10 Tage zu fasten. Geworden sind es nur 4 Tage und eine Nacht. Ähm, aus einzig und allein dem Grund, dass ich mental mich nicht dazu in der Lage gefühlt habe, weiter machen zu wollen oder nicht die Willenskraft hatte, ähm, es weiter durchzuziehen. Ich habe wieder, wie bei meinem eintägigen Fasten, nichts anderes gemacht, außer Wasser zu trinken. Das halt jetzt diese viereinhalb Tage lang. Rein körperlich war das von Tag zu Tag immer einfacher. Also ich habe mich von Tag zu Tag deutlich fitter gefühlt, hatte immer mehr Energie, hat jetzt ähm, gestern... Ähm, so, also heute habe ich wieder angefangen zu essen. Gestern habe ich mich fast wieder so fit gefühlt wie sonst auch. Und ich denke, wenn ich es weitergemacht hätte, dann wäre ich zu einem Level gekommen, wo ich mich vielleicht sogar noch fitter gefühlt hätte als sonst. Und genau, mental war es aber äh, sehr, sehr anstrengend, da ich mir einfach, glaube ich, auch sehr ungünstige Rahmenbedingungen ausgesucht habe. Ich hm, habe einfach ganz normal weiter zu Hause gelebt. Das heißt, mit drei anderen Menschen zusammen, die essen und kochen und ich die ganze Zeit Sachen rieche und natürlich auch irgendwie trotzdem mit in der Küche sitzen möchte bei anderen Leuten und reden möchte und ich die ganze Zeit dem, dem Essen ausgesetzt bin. Außerdem laufe ich dann, mache ich irgendwelche Spaziergänge draußen, laufe auf der Straße lang und sehe überall Schilder und rieche irgendwas mit Essen und das ist unglaublich schwer. Und das wurde von... Tag zu Tag schwerer. Umso einfacher es für meinen Körper wurde, es auszuhalten, desto schwerer wurde es für meinen Kopf, es auszuhalten. Und ich habe gemerkt, dass ich ein enormes Verlangen, eine enorme Gier nach, ähm, nach Essen habe. Und das habe ich dann temporär versucht zu kompensieren mit Computerspielen. Total sinnlos. Ähm, was anscheinend irgendwie ähnliche ähnliche Süchte befriedigt hat, oder mich nur abgelenkt hat, ich weiß es nicht genau. Ähm, genau, ich empfehle also auf jeden Fall, sich euch sinnvollere Rahmenbedingungen auszusuchen, das heißt, irgendwo hinzugehen, wo ihr nicht die ganze Zeit von Essen umgeben seid, vielleicht sogar mit anderen Leuten, die genau das gleiche machen wie ihr, dass ihr euch gegenseitig moralisch noch unterstützt. Und genau. Nichtsdestotrotz fand ich dieses Experiment sehr, sehr, sehr gut. Ähm, es hat mir gezeigt, dass es rein körperlich für mich persönlich anscheinend sehr, sehr einfach ist, auf Essen zu verzichten. Ich hatte das Gefühl, wirklich die ganze Zeit keinen Hunger zu haben. Es war die ganze Zeit nur so ein Appetitgefühl, was ich irgendwie befriedigen wollte. Aber so ein wirkliches Hungerhunger, Hunger, dass ich jetzt das Gefühl hätte, ich brauche Energie, ich muss irgendwas zu mir führen, um weiter leben zu können, das hatte ich nicht. Mich die ganze Zeit körperlich sehr, sehr gut gefühlt. Mein Schlaf hat sich während des Fastens auch immer mal ein bisschen verändert. Es ist geschwankt zwischen Normalschlafen, ein bis bisschen zu sehr viel schlafen. Und jetzt die letzte Nacht. Ich fühle mich gerade auch ziemlich fertig oder relativ fertig. Ich habe eben gerade Mittagsschlaf gemacht und hatte heute Nacht nur zwei Stunden geschlafen, weil ich einfach nicht länger schlafen konnte. Mein ganzer Körper hat irgendwie, irgendwie Zeugs gemacht und äh, sich komisch angefühlt und gekribbelt und gejuckt und irgendwas so in, im Körper drin. Weshalb es mir irgendwie nicht gelungen ist, ähm, nach zwei, drei Stunden Schlaf äh, wieder einzuschlafen. Genau. Und dann habe ich heute wieder angefangen zu essen. Und ähm, da... Sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man wieder anfängt zu essen, nach einem Fasten, nach vier Tagen, ist es denke ich nicht ganz so problematisch. Umso länger man fastet, desto vorsichtiger muss man sein mit dem Wiederbeginn des ähm, Essens. Das heißt, sich sehr, sehr langsam rantasten. Ich habe es beim Frühstück auch noch so ein bisschen hingekriegt, wenig zu essen. Jetzt habe ich schon das zweite Mal gegessen und habe ich schon wieder deutlich mehr gegessen, fast so viel wie ich sonst auch esse. Ähm, war vielleicht auch nicht optimal, ich fühle mich allerdings relativ okay, ähm, bis auf diese Möglichkeit. Auch mental ist es, denke ich, sehr entscheidend, wie man erneut an das Essen rangeht. Ich habe das heute versucht und auch ein bisschen durchgezogen. Also alles, was ich heute bisher gegessen habe, habe ich sehr, sehr, sehr langsam und bewusst gegessen. Komplett zerkaut, bis es nur noch Macho war und dann runtergeschluckt. Ähm, weil das für mich Wichtige auch an diesem Fastenexperiment war, meinen Umgang mit Essen zu lernen. Ich glaube, es ist mir nur bedingt gelungen, dass es einfach eine zu kurze Zeit war und ich es nicht so durchgezogen habe, wie ich es mir ursprünglich vorgenommen habe. Was mich auch ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber vielleicht, ja. Ja, dass wir einfach äh, vielleicht versuchen, darauf zu schauen, nicht so, nicht so viel sinnlos zu essen, weil ich glaube nicht, dass es nötig ist, so viel zu essen wie die meisten von uns essen. Das meiste ist, denke ich, eine Gier, ein Verlangen nach einer Befriedigung eines Gefühls, was wir durch, durch das Essen bezwecken ja, wollen. Genau. Und ich werde es definitiv wieder machen, das Fasten, unter anderen Rahmenbedingungen. Aber ich weiß, dass ich es wieder machen werde. Ich weiß noch nicht wann, vielleicht dauert es eine Weile echt doch nicht, mal schauen.